Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe. So funktioniert das Cashflow bei den reichen Menschen. Einnahmen werden vergrößert, Verbindlichkeiten werden klein gehalten und in diese Bilanz geht das Sechs-Konten-System auf. Was hat die reichen Menschen immer reicher werden und die armen Menschen achten nur darauf, dass, dass sie diese Ausgaben tätigen und fragen sich am Ende des Monats, falls bis ans Ende reicht, warum sie so arm sind. Deshalb. Und an der Stelle gehen wir jetzt. Was möchtest du? Was könntest du mit Informationen aus meinem Video anfangen und welche Maßnahmen könntest du vornehmen, insofern du dich dafür entscheidest, aus der Armut rauszukommen und ein wenig Reichtum für dich anzusammeln. Das Ziel muss sein ich möchte Rentenlücke ausgleichen oder decken, es ist nicht die Frage, ob man eine Rentenlücke hat, sondern wie groß ist diese Rentenlücke und, oder ich treffe eine Entscheidung, ich möchte finanziell unabhängig sein, irgendwann, oder ich möchte einen schönen Lebensstandard haben. Dafür muss man das Geld, naja, gleich dazu, welche Maßnahmen musst du erreichen, um das zu tun. Hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 ist das sparsam und im heutigen Video möchte ich dir zeigen, wo in den Sechstöpfesystemen, das die Reichen benutzen, um ihren Vermögen aufzubauen, die Ausgaben sich befinden und wo und wie das Vermögen entsteht. Also, abonniere meinen Kanal und drücke auf die Glocke und ich fahre los mit Video. Wie aus den Verbindlichkeiten ein Vermögen entsteht. Also, generell ist das so, dass mit den Einnahmen... In normalen haushalt ich muss jetzt ein wenig rausholen also da sind die monatlichen einnahmen bei jedem oder auch bei mir und was machen wir wir tätigen ausgaben und bezahlen unsere rechnungen also nach dem Sextypes System. Die Ausgaben sind die Spaßkosten, das ist zweites Konto, Lebenskosten, das dritte Konto, ich gehe hier der Tabelle nach, das vierte Konto, ungeplanten oder flexiblen Ausgaben. Wenn du mein Video Teil 1 noch nicht kennst, schau dir das an, es geht da ausführlicher, um die Ausgaben im Monat Februar und Schaust du nach, um so ein bisschen jetzt die Fortsetzung zu verstehen? Und Bildungskonto und Spendenkonto. So, du siehst, zwei, drei, vier, fünf, sechste Konto befinden sich in den Ausgaben. Und die meisten Menschen machen nämlich das Gewinn- und Verlustrechnung. Also, wir haben Einnahmen und diese Einnahmen fließen in die Ausgaben. Und es ist im besten Fall, wenn etwas übrig bleibt, Legen wir das Geld an. Die reichen Menschen, sie machen anders. Da sind ganz normale Menschen, sie nutzen das System, nur ein wenig geschickter. Und zwar, sie betrachten das Ganze in einem Gleichgewicht. Das Wort Bilanz bedeutet nämlich genau das. Und da sieht das System anders aus. Es gibt einen Topf mit Vermögen. Und Verbindlichkeiten. Die meisten Menschen haben gedacht, wenn sie Ausgaben tätigen und sich etwas Tolles kaufen, äh, neues Auto, größeres Haus, ähm, teuren Urlaub bezahlen, vielleicht auch noch gar nicht aus eigenem Einkommen, im schlimmsten Fall äh, Kredit dafür nehmen lassen Verbindlichkeiten entstehen und die Verbindlichkeiten, das sind nämlich unsere Ausgaben. Das ist das Konto 2, Konto 3, Konto 4, Konto 5, Konto 6. Ein Teil der Ausgaben sind ganz wichtig für unser Leben. Aber nur Vermögen, Konto 1 ist tatsächlich das, was uns reicher macht oder die Reichen reicher macht und Vermögen Topf. Also, an meinem konkreten Beispiel habe ich meine Ausgaben, ich werde es in den Zahlen schreiben, 2045 Euro zusammengefasst im Februar und da sind meine Verbindlichkeiten, alle Kosten, alle Ausgaben und hier ist auch die Ausgabe für mein Haus, mein Hauskredit, was ich gesagt habe. Im Vermögen habe ich 1242 Euro in Aktiengeschäfte gesteckt. So, das Video geht jetzt weiter. Also, auch du kannst jetzt hier sehen, das ist auf den ersten Blick ein Ungleichgewicht. Ich habe über 2000 Euro im Monat Verbindlichkeiten. Diese Kosten sollte man niedrig wie möglich halten. Ich habe ein gewisses Komfort- und Lebensstandard, das ich halten möchte und das kostet mir 2.045 Euro im Monat. Ich habe aber auch ein Vermögen und diese Vermögen, das sind die Sachwerte. Ich halte keine Ersparnisse, sondern nur Sachwerte. Ich investiere, auch das ist Teil des Geldes, in Aktien, diese 1.242 vergrößern meine Sachwerte mit jedem neuen Kapital, das ich reinfließen lasse in meine Aktienportfolios und Kryptoportfolios, um die Sachwerte Summe zu erhöhen. So machen das auch die Reichen. Und nur als Beispiel, wenn ich als Beispiel 2.000 Euro in Aktienwert investiere und dieses Aktienwert steigt in 15% Renditebereich, diese 2000 Primär mir 432,74 Euro, diesem System nach, also aus den Sachwerten, aus den Aktien, fließen Einnahmen, also Renditen, fließen in mein Bereich in Einnahmen, also Summon, Gehalt oder Renditen aus dem passiven Einkommen weshalb mein YouTube-Kanal auch heißt online Geld verdienen oder Online-Business mit Aktien. Das ist nämlich genau das. Also, je größer mein Portfolio ist, desto mehr, wenn die Aktienkurse wachsen, sich erholen, bekomme ich Renditen und vergrößere meine Vermögenssumme. Deshalb ist es wichtig, diese Bilanz, das Vermögen aufzubauen und Verbindlichkeiten zu so niedrig wie möglich zu wirtschaften so dass man gerade das lebensstandard aufrechterhält dass man sich möchte dann sobald hier verbindlichkeiten verschwinden sobald mein kredit fürs haus abbezahlt ist habe ich nur noch vermögen die ausgaben für leben müssen wir ja auch die bleiben immer was die reichen menschen aber zusätzlich machen wenn es dir bis jetzt noch nicht aufgefallen ist dann sage ich es dir die reichen menschen sind Meistens Unternehmer oder Talunternehmer. Sie arbeiten alle, das macht auch Sinn. Das ab, ich arbeite auch. Und aus meinem Einnahmen nehme ich einen Teil des Geldes. Jetzt ganz kurz in meine eigene Sache. Es gibt ein Usian von kostenlosen Content, aber dahinter steckt eine Menge Arbeit der Schaffenden. Mit Patreon können YouTuber Unterstützung für ihre Arbeit durch ihre Zuschauer erhalten. Ein Rechenbeispiel von mir, ich habe auf meinem YouTube-Kanal über 230 Videos in den viereinhalb Jahren produziert und sie kosten mir pro Woche 15 bis 30 Stunden Mühe, Zeit, Wissen und ich bekomme so ziemlich nichts 0 Euro für meine Arbeit als Entschädigung. Du kannst mich unterstützen. Und wie du das machen kannst? Du gehst einfach in ein Video von mir in die Beschreibung und gehst auf den Link Patreon. Auf den Link von Patreon bei Patreon ist es. Du suchst über Suchleiste YouTuber in der Das ist nicht schwer, wenn ihr mich unterstützen wollt könnt ja ein Level aussuchen, entweder einen monatlichen oder pro Veröffentlichung von Kontenstück. Und das Geld wird abgebucht zum ersten des Monats. Und das zweite ist eine Möglichkeit der Mitgliedschaft bei Patreon, wenn ihr auch dafür entscheidet und dann je nachdem 2,50 Euro und so weiter mich unterstützt. Als Bonusinhalt für deine Großzügigkeit, deine Unterstützung gibt es ein zusätzliches Video oder Zoom anrufen zu bestimmten Fragen, die du hast, oder eine Postkarte zu deinem Geburtstag, dem etwas persönliches von mir und einmal im Jahr sende ich Goodies, ein Shirt oder eine CD oder etwas anderes als Dankeschön an dich. Im Grunde ist es wie ein Abo und es gibt auch eine App, Patreon App, wenn man sie herunterlädt, dann kann man von unterwegs die YouTube Creator für mich zu unterstützen. Teil davon bekommt auch auf Patreon, dass er diese Option zur Verfügung stellt und ein Weg den kreativ schaffenden Danke zu sagen für Ihr Content. Und kaufe mir Sachwerte. Also dazu gehören zum Beispiel ähm, Aktien, dazu gehören ETFs, dazu gehören Immobilien, dazu gehören Beteiligung und noch viele andere. Ein extra Video folgt dazu, zu dem Vermögensaufbau. Also, ähm, die Reichen nehmen einen Teil des Geldes, investieren in ihr Vermögen, Aktienidee auf Immobilien auf, auf die Schnelle gesagt und lassen diese Vermögen wiederum zu den Renditen entstehen und dadurch steigern sie ihre Einnahmen, weshalb sie noch mehr Vermögen aufbauen können und Verbindlichkeiten. Die lassen sie steuerlich günstiger sehen, indem man zum Beispiel als Unternehmer eine Immobilie beruflich nutzt, also fürs Unternehmen nutzt, Auto fürs Unternehmen nutzt und und und.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 Einnahmen, kaufe mir Aktienwerte. Ich lege mir das Geld zusammen, ich habe da meine Aktienstrategie. Ähm, das ist auch sehr geschickt. Man kauft nicht einfach wahllos irgendwelche Aktien, sondern ich gehe gezielt nach einer Strategie, wie ich bei Markus de Maria im Krypto-Club äh, gelernt habe. Eine Strategie für die Aktien, damit das gut funktioniert. Und dieses Wissen möchte ich auch weitergeben. Und an der Stelle, was möchtest du? Was könntest du mit Informationen aus meinem Video anfangen und welche Maßnahmen könntest du vornehmen? Insofern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 welche maßnahmen ergreifst du um mein erstes konto also mein vermögenskonto von 10 auf 20 prozent zu vergrößern ich befinde mich bereits bei 20 prozent und mehr ich habe das für dich konzipiert also als erstes lerne zu investieren an der börse in aktien in ETFs und abonniere kostenlos meinen youtube-kanal du bekommst informationen in den videos über die aktienwerte die renditereich sind in die ich investiere nach meiner strategie ich investiere in zu einem bestimmten zeitpunkt mit bestimmten tranchen die kosten von den kunden spaßkunden lebenskosten ungeplante ausgaben kosten minimieren also unnötige sachen abverkaufen und Restwert reinholen und die kosten minimieren die dürfen 55 prozent enthalten das ist ein richtwert plus und minus je nachdem man muss man manchmal auch umziehen um eine günstigere wohnung zu haben und ähm, auf jeden fall verhandeln mit allen möglichen vertragspartnern für die nebenkosten um kosten zu senken jedes euro jede fünf euro zählen in bildung sollte jeder investieren da ist beginn von deinem vermögen also bildung in finanzwissen Bilde dich und bildet dein dein mindset und zwar in richtung investiere in sich selbst mit dieser bildung um zu erfahren wie du ein passives einkommen aufbaust. mein youtube-kanal ist zum beispiel so ein Weg für mich. Irgendwann werde ich meine 1000 Follower bekommen und werde mein YouTube monetarisieren und wenn du mir hilfst dabei mit deinem Abo und mit den Aufrufen von den Videos, die ich bemüht bin als Mehrwert zu gestalten, dann danke dir an diese Stelle. Mit dem passiven A -A Einkommen man braucht nur 20 Minuten am Tag, um zusätzlich vom Homeoffice aus zu arbeiten. Es gibt Video darüber, wie ich erzähle, warum Online-Business mit Aktien so lukrativ ist. Es gibt 21 Argumente und da sind noch nicht alle. Du hast kein Schiff, du kannst von zu Hause und von überall auf der Welt, insofern du Internet hast, es zu tun. Es hat in der Zukunft auch ein, ähm, ein Renditegeschäft, weil je mehr Leute investieren, desto besser ist das für alle. Also... Du kannst, wenn du äh, kreativ bist, eigene Produkte verkaufen. Das würdest du alles lernen, dazu gleich später. Und lerne, ein Arbeitgeber des Geldes zu sein. Also melde dich zu meinem Newsletter. Meine E-Mail-Adresse ist info.at. und Zuname zusammengeschrieben. Innajanl.de Sie ist auch in der Infobox eingetragen. Und ich werde dich nicht überfordern mit meinem Newsletter. Geldgesetze, Newsletter, Geldgesetze. Einmal im Monat bekommst du mehr Wissen über Geldgesetze, wie man Geld vermehrt, wie man ein Arbeitgeber des eigenen Geldes wird, über Zinsen etwas lernst. Ich versuche so einfach wie möglich es zu erklären. Ich habe selbst Kinder, denen ich das jetzt schon in dem Alter von 14, 15 erkläre und zugänglich mache. Die Materie muss nicht komplex sein. Ähm, die Banken und die Berater machen ein bisschen dover damit sie blauer dastehen. Aber im Grunde, wenn du etwas Mathekenntnisse besitzt, kannst du das erlernen. Und lerne die Geldgelegenheiten erkennen. Wenn man so nach und nach, Stufe für Stufe, dieses Mindset, dieses Denkweise erarbeitet, dann wird man sicherlich. Dann sieht man auch die Gelegenheiten, in die man investieren kann und Vermögen vergrößern. Und ich bitte ein achtwöchiges Coaching-Programm, es kann auch zwölf Wochen dauern, je nachdem, wie man die Geschwindigkeit selber bestimmt und lernen kann, Finanzen zu ordnen und erstes Investieren in Aktien bis zur ersten Rendite zu tätigen. Informationen darüber stehen in der Infobox, dann sobald du das begreifst und beherrschst, kannst du dauerhaft in ein kostenloses Mitgliedschaftsbereich kommen und immer wieder dein Wissen auffrischen. Also, wenn das Video nicht einen Mehrwert für dich geliefert hat, dann weiß ich auch nicht weiter, dann bist du vielleicht auch einfach noch nicht so weit und nicht entschieden. Triff deine Entscheidung, like das Video, abonniere meinen Kanal und melde dich zum Newsletter. Und vielleicht nach einer Weile auch zum Coaching. Ich danke dir fürs Zuschauen. Teile das Video mit jemandem, der das brauchen kann. Bis zum nächsten neuen Video.